auf meinem Kanal Evelina Show und da ihr schon gerade gehört habt, dass ich Klavier spiele, geht es heute in diesem Video wie ich Klavier angefangen habe und wie ich Klavier jetzt spiele. Ihr werdet heute sehen, was ich früher gelernt habe und was ich jetzt lerne. Und gerade habt ihr schon gehört, was ich als Hausaufgabe aufhabe und das ist Tanz in A.V. Das habe ich einmal auf, dann habe ich mit den Füßen stampfen und wer gewinnt. Das mit den Füßen stampfen, das soll ich auswendig lernen, das kann ich auch auswendig Und ja, let's go end the video. Dann der blaue Elefant, da haben wir angefangen mit E zu spielen. Ich wollte schon gerade wieder D sagen. <lacht> ja. Schlauer blauer Elefant, immer lustig und gelangt. Dann haben ich hier Nietzsche Katze auf dem Ass, Kleiner Vogel, aufgewacht. Dann so kurze Lieder. Schlauer Elefant, immer lustig und gelernt. Dann haben wir immer ein Stück Hand mit rechter Hand gespielt und ein Stück mit linker Hand. Äh, ja, dann hier aufgepasst. Und Und welches davon ist einer deiner Lieblingsstücke? Von den vier alle? Also bis jetzt das bis jetzt, was du alles gelernt hast, seitdem du Klavier spielst. Also, ähm, einmal Jenny und Zigeuner. Ich spiele erstmal Jenny und dann Zigeuner. Zigeuner okay. mag ich so. Das ist auch mein Lieblingsstück. Ich mag das ganz gerne hören. Da hast da unten Pedalen stehen. Ja. Magst du mal auch ein Lied damit spielen? Das ist da wo die Jenny glaube ich war nicht. Da. Okay. Perfekt. Ich mag das sehr gerne hören. Und ich spiele euch jetzt im Garten vor. Das hatte ich vor einem Monat als Hausaufgaben. <lacht> Von Lydia. Das hatte ich vor einem Monat als Hausaufgaben auf und das spiele ich dann jetzt nicht vor. Gut. Jetzt zeige ich euch nochmal das letzte Stück. Das ist schon ein bisschen schwer, deswegen ich kann es noch nicht so fließend. Aber du bist am Lernen, ne? Dass die linke Hand das spielt, was die rechte Kraft gespielt wird. Untere Teil. So Leute, ich habe jetzt mein letztes Stück gespielt und ich will die Vanessa Paul grüßen. Sie hat unter meinem Video geschrieben, sie spielt auch schon ein Jahr Klavier und geht auch jeden Freitag zu Klavier, genauso wie ich. An dieser Stelle würde ich auch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, wie ich eure, meine ganzen, also nicht ganzen, sondern ein paar von meinen alten Klavierstücken spiele und neuen, dann lasst doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr die Ersten seid, die meine Videos gucken. Tschüss, bis zum nächsten Video, hab euch alle lieb. Tschüss.